Leute! Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ich wieder Max, Cat and Dog Scheiße. Max, Cat and Dog Scheiße. Die Leute sollen an dir zu gucken, Alter. Oh. Ich es endlich, dass ich mich doppelt höre. Warte ich mal, fahr dann einfach leise. Ich hab den Masterplan. Nein. Nein. Hallo? Hallo? Escape? Escape? Auch schon mal was da. Fuß jetzt meine Macht? Da ja, hin, Alter. Ey, Absauber. Ich lag jetzt mal das Sniper. Ja, hab ihn. Okay. Oi. Ich habe keinen Schaden in diesem Fall bekommen. Perfekt auf mal. Mach oh, die yeah. Boss. Boss. Oh, stark. Ich habe den Kill gesehen. Ich weiß, dass du den Hammer hast. Mach dir den Controller ein. Okay. Ja, da liegt der Boss. Beim Tresor. Oh. Helf mir. Oh shit, ich habe nur noch 100 HP. Aber der Boss ist low. Karten? Ja, Karten? Yes, let's Der hat immer das Yes, die Dual Pistols. Ah ne, hier die Brecher, die nicht Jetzt ist die He's on it! Wie lange ist da? da ein Was kriegst okay. du Oh, DMR? Ja, eine Wand kann man Die, äh, wieso hast du dieses Rohrpunkt nicht genommen? Hä, ja, nein, du hast keinen Rohpunkt. Ja, aber im Tresor lag, lag ein äh, exotisches. Come, Lobby. Marcy, come, Lobby. I'm a rock star, I'm a shadow, I'm a pop star. We play together, but it doesn't matter. I like peanuts, I'm a rock star. I'm a pop star. Ja. Ich mach kurz bauen rein, mit bauen. mach du nur Ich ich und, heute machen wir Kill Challenge. Mhm. Und, und, und wir machen jetzt Kill Challenge aber ja. nach anderen Moment. Das macht uns keinen Bock, meiner Meinung nach. Michel machen wir Spitzen. Machen wir Spitzenteam oder Soll ich Soldi oder Zong Sol oder Zongos? Ähm, äh, wir machen Spitzenteams. Dann setze ich mal auf Switch auf und spiele dann auf PC. Dann fliege ich auf Twitch raus. Bereit machen. Michel, letzt, letztes Video nur so fand ich richtig lustig. mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, und mam, so mam, mam, mam, mam, mam, Ja. Und dann mam, du mir meinen Hammer, Zeit und hast es zurückgenommen. Ja. Ich wollte halt irgendwie wieder den Kopf vor Ruben zeigen, hab, aber ich wurde sochte gekriegt, weil du meinst. Ey, weißt du noch, dass weißt du noch, als wir dann durch Zimmer von diesem alten Batterekt sind? Ja, ich war schon die ganze Zeit bereit. weil die Punkte werden ja nicht mitgezählt. Wie zählen? Also, wir zählen. Okay, aber dann zählt jeder für sich alleine. Ja. würde ich trotzdem. Ah, jetzt nicht. Wie konnte, passieren denn, wie konnte es denn passieren, dass ich gewonnen habe? Abo! Ja, obwohl ich mich selbst gekillt habe. Er hat gewonnen. ich nicht Guck mal, da ja. du jetzt einen Kill gemacht hast, können wir den jetzt nicht mit. Wodurch wir. Ich spiele halt gerade auf, äh, auf PC, das heißt, ich bin schlecht. Nee, ich bin schlechter. Ich muss mir jetzt meine Waffe rausnehmen. Ah, Bank, ey. Oh, you love them all? I team this team I have a bag Yeah, yeah, yeah, yeah Scheiß-Waffe, Alter. Er und seine Kampfschrotflinte, Alter. Ich meine Glückswaffe nicht mal verwendet. Es war so nicht mit, Einigermaßen zu waff. Ja, Ey, die hat direkt drücken, kommt Machen mit einer Ranger Pump. Ja, die war Lucky. Ach, was? Lol. Warte kurz. Ah, mein Ja, ist, es Ich auf! Das ist auf! Das ist auf! Ich hab's ich bin Hey, Digga, warte mal. Warte kurz. Lass mich mal kurz in Ruhe. Zack. So, wie können wir das wieder weitermachen? Max Ken and Doc ist am Start. Max Kell like and Doc Lecker ist am er Max! Okay! Wie ich ihm gerade eben einfach über 200 Schaden gemacht habe und er nicht stirbt und nur 68 Schaden bekommt. Cheating am Start. Ja, und? Ich spiele auch auf PC. nein. Den Geist an Nein Nein. Also Michelle spielt das nicht. Ja. Max klettert doch keiner Martin. Max klettert doch mein Oma ist eine Türe. Ich Ich direkt das richtige Team kurz kleine Cheat hat natürlich im Zeit, ne? Ich hab noch weiter Jetzt geht er auch schon in den Nahkampf. Ich komme jetzt auf Switch, ne? Ja, okay, mach kein Problem. Dann bist du weg. Zeig dich. sich heilt. War ein nice, messer ne? Der hat geschmeckt. Der hat auch geschmeckt, tatsächlich. Was soll ich denn machen gegen ihn? So. Jetzt kommt er Ja, okay, es steht 5-0. Von mir aus, das hole ich jetzt easy auf. Sag dir, ich komme die Treppe wieder hoch. Oha, es leckt bei mir komplett heftig. Ja, 5-0. Schaut ich easy. Ich bekomme dann noch 724 EP. Thank you, yeah. Thank just pump Oh shit! Ich kann schnell die Treppe wieder. Ich kein Problem EP. Waffe drei jetzt nicht getroffen hat. Wow, der war richtig knapp. Sehr gut gewesen. Und, machst du so ein Auge? Ja, okay. Was geschieht denn man Pump nicht? Welche hattest du? Ich hatte auch automatische. Aber meine Pump hat geklemmt. Ich bin tot. Erstmal werden wir gucken, wo du bist. Max Cat 616. Ach, Sprayer! Natürlich baust du nicht, Alter. Bau. Also, ich weiß jetzt nicht, wo du bist, aber ich sehe dich. Oh, Hm. Komm, mit jetzt Ey, wie du eine Falle platzierst, ist ich. Oh hi. Oh shit, er gibt mir gut nicht. Und jetzt kommt er mit seiner T. Keiner hat Bock auf die, Alter. die ganze Zeit gegenbaut und durch die ganze Zeit mehr feiert, ne? <lacht> ne! Bau! Diggaaaaaa! Ah. Es steht 6-1. 6-1 und... 6-1? Massi? Massi, 6-1, wir spielen bis... Wir spielen bis 20. Masi, wir spielen bis 20, 6, 1. Okay. Nee, das 20. Digga, jetzt leckt's bei mir wieder. Mann, ich kann mich nicht bewegen. Jetzt endlich wieder. Ja, ich kann mich nicht mal richtig bewegen. Ja, chill doch. Digga, guck dir das mal an, wie ich mein Gleicher halte. Auf mich zieht das ja an. 102. Oh ich hatte dich auch losgehoben können. Da steht aber halt zwei ja, Garten. Klaas schickt dir eine Einladung. Max, chat im Start, Leica. Hallo, Max, Hi Masi. Hallo. Der war saftig, ne? Ja. Oh ja. ja er genau wie du. beobachte dich. Masi, ich beobachte dich die ganze Zeit auf PC, ne? Ich weiß immer, wo du bist und ich weiß immer, von wo du schießt. Nur so. Wie fühlst du dich, wenn du merkst, dass du hops genommen wirst? Was? Gotcha. Pero sí. Ja, ja. Seven five. Ne sieben sechs. Sieben, sechs. Sieben, sechs. Ja, sieben, sechs. Am Angst. Ja, sieben, sechs. Ja, sieben, sechs. Ja. Ich nehme es einmal klar für Runde. I'm pump Brecherpump, Alter. Was tut auch die Kampf Ich will eine andere Waffe als die, als die Kampfschrotflinte. Äh, nein, es steht unentschieden. Ich habe eine geile Waffe. Hast du sie gehört? Wo bist du? Einlassen. Hallo, Gerand! <lacht> <lacht> Alter, wie er mich in der Luft hittet. 8? Ich sag ja, ich hol auf. Ja, von mir ist auch das. dann bin ich bereit für eine andere Waffe. Ich Wollen wir wieder Battle Royale spielen? Nee, lass die Runde fünf machen. Okay. Letzte Runde entscheidet über Sieg oder Unentschieden. Nee, dann mach. Nee, mich lass das erstmal auch gleich machen und dann gucken wir, wer der. Ja. Wer der Top 10 kommt. Naja, ja, dann brauch ich nur noch einen Win. Ja, nee, aber bitte. Ja. Nimm nee, mich für letzter Punkt. Wir haben letzter Punkt entscheidet. Okay, gerne. Schatz halt, ne? Gehen wir ins Lobby oder nicht? Gehen wir Lobby? Wir müssen wieder Lobby? gehen wir Lobby. Was? Gehen wir Lobby? Marci, warte, warte, warte, warte, warte. Geh mal vorne, ran, links, vorne, links. Da stehen die Minierungen. Wie viele hast du da? Nee, warte, die sind nicht aktuell. Ey, egal, egal, die zählen nicht. Was steht da? 60, weil das kann gar nicht stimmen. Es steht gerade. 9 zu 8. Matti 9, 8 steht hier. Er steht jetzt 10, 10, letzter Punkt und scheide. Ey, wie ich dir hey, diesmal keinen Chat-Snip gebe. gefallen, ich hatte einen Hupke. Oh, Keck. Keck! Ganz ehrlich, Hammerspieler! Willkommen, Lobby. Wie ja, alt ist deine Switch? Äh, drei Jahre. Wie alt ist deine Switch? Drei Jahre. Also Leute, natürlich. Der Punkt zählt nicht. Das ist jetzt ohne. Cheats. Jetzt ohne Kammerspiel, ja. Ehren. Der Punkt zählt nicht. Nochmal zur Gewisseren. Ob du es mir glaubst oder nicht, es ist. Nicht ich habe schon wieder 49 Minuten Aufnahmezeit. Mach, äh, mach nur Baum rein. Äh, Ja. Ja? Kannst du mir mal zeigen, wie die Baum? Du weißt ja, wir machen beide YouTube Videos, ne? Ja. Und ich hab kein Problem. Ich frage, äh, wie kann man ein Video bearbeiten? Äh, mit äh, cut apps also CapCut oder sowas. Hashtag unbezahlte Werbung. Äh, äh, mach mal einen Baum rein. Wird du Royal machen hier. Okay. Wird er real. Scheiß Kettkarten nicht installieren. Wieso? Keine Ahnung. Oh, Schlüssel. Weiner. Boah, geil, ne, lila Pumpzone. Granate? Du, du, hast jetzt selber viel, nee. das auch mal dein das so. Oh, nein. Matteo, brauche ich nicht. Mischel, warte mal kurz, Das ist Ich bin zu Ich bin zu Ich Ja. Willst du den Trapp? Nee, ich bin nicht. Die Sonne oh, ist schon ein. Finger. Hier ist einer drin. Über Hab den Boss. Er hat kein Kaliber gedroppt, doch. Komm, komm, erst mal rein. Hier. Also, du bist Heilung. Heilung. Come Das ist Spieler. Ja. habe ja. okay. ja. ab. Hab ja, ihn gelockt. Sehen aber nicht. Ach nein. ist Hey, wo wir Wir müssen da nicht warum als es Ich habe es Mein Hammer. Du wirst nicht wieder geholt, sein, wenn du Was sie hier liegt Da du hast auch du hast auch Was ist hier super? Oh. Wir haben jetzt erst Fahrnusslevel 2. Auto. Oh, ich muss aufs Klo. Was ich geh kurz auf Klo, ja? Oh, ich bin im Auto. Lass so, mich Pistol goldnes Goldene Ey, Ratata, lässt bei mir so heftig, ich kann ich mal richtig nicht Ich glaube, ich habe eigentlich keiner mag, ich komme zu den Zollern. Digga. war ein Zimmer, was mir gefehlt hat. Kannst du auch noch zurück zur Lobby? Ich hatte keinen Deko-Smash mehr. mal zurück zur Lobby So, das war's für die The fine old shoe.